Herzlich willkommen zum Crank Channel. Hier gibt's die ganze Wahrheit. Wir berichten über Filme, wir berichten über Spiele, über Hardware, Unterhaltungselektronik und vieles mehr. Und an meiner Seite Wonder Woman Sarah hat die Fakten zu allem. Und Danny, unser Barkeeper, macht zu allem einen fantastischen Cocktail. Und nicht vergessen, abonniert die Scheiße!